Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Die erste Methode passt für Windows 10 für Home, professionelle und kooperative Version. Geben Sie in der Suche äh, Dienste ein und starten Sie es. Hier finden wir äh, Update-Zentrum Windows und öffnen Sie es. Drücken wir auf Stoppen und wählen wir Art des Starts aus. Weiter klicken wir auf Übernehmen. Das Update-Zentrum von Windows äh, stoppt zu arbeiten, die Updates werden nicht mehr heruntergeladen und äh, werden nicht automatisch installiert. Der zweite Weg nur für Windows 10 Professional und Enterprise geeignet. Geben Sie bei der Suche äh, gpedit.msc ein und führen Sie es aus. Der Editor für lokale Gruppenrichtlinien wurde geöffnet. Gehen Sie zur Computerkonfiguration, Administrativer Vorlagen, Windows Komponent, Windows Update. Hier öffnen wir Automatische Updates konfigurieren und setzen es auf Deaktiviert. Klicken Sie dann auf Übernehmen. Der dritte Weg. Sie können kostenlose Software verwenden, um automatische Updates für Windows 10 zu deaktivieren. Ich werde euch anhand des Beispiels für das Win-Updates selber Programm zeigen. Wir starten das Programm und aktivieren das Kontrollkästen Deaktivieren, neben Windows-Updates deaktiviert und klicken auf Jetzt übernehmen, und die Änderungen zu übernehmen. In diesem Programm äh, können Sie auch die Firewall, Windows Defender und so weiter deaktivieren. Wenn Sie möchten, können Sie alles auf der Registerkarte Enable zurückaktivieren. Und der Letzte. Wenn äh, eines der Updates nicht korrekt installiert wurde oder Sie nur einige installiert, Windows 10 Updates Selective äh, entfernen möchten, müssen Sie folgende Schritte machen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und wählen Sie Programme und Funktionen aus, aus der Liste. Wechseln Sie äh, anschließend zur Registerkarte Installierte Updates anzeigen. Sortieren Sie nach Installationsdatum, indem Sie auf Überschrift installiert klicken. Nachdem Sie mit der rechten Maustaste auf eines der Updates geklickt haben, die Sie aus dem System entfernen möchten, klicken Sie auf Löschen. Wir bestätigen, nach dem Neustart des Systems werden die Änderungen wirksam. Das ist alles. Ich hoffe, dieses Video wird euch nützlich sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.